Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserer heutigen Plenarsitzung. Ich freue mich, dass alle wieder gekommen sind und bitte darum, dass auch möglichst alle bleiben. Dann teile ich Ihnen mit, schlussfähig sind wir sowieso zur Tagesordnung, sind noch offen 9 bis 20, 22 bis 29, also 23, 25, 27, zwischen 32 bis 36. Und 41 und 45. Und, äh, wir wollen hoffen, dass wir heute in vernünftiger Zeit dann auch hier zum Ende kommen. Eingegangen an Ihren Plätzen verteilt ein dringlicher Antrag der Fraktion der FDP. Betreffend Zusammenschluss der Deutschen Börse und der London Stock Exchange, weiter ordnungsgemäß prüfen. Die Landesregierung muss Vorfestlegung vermeiden. Drucksache 193789. Dringlichkeit wird bejaht von allen. Dann ist dieser Antrag Tagesordnungspunkt 48. Die Redezeit beträgt fünf Minuten je Fraktion. Wir heute Mittagspause, gibt es heute eine Stunde. Wir beginnen mit den Aktuellen Stunden. Vor der ersten Aktuellen Stunde machen wir die mündliche Frage. Die eine, die ansteht, Frage 612. Danach geht es mit den Tagesordnungspunkten 16 weiter. Es fehlen heute entschuldigt der Staatsminister Axel Wintermeyer ab 12 Uhr und die Frau Staatsministerin Puttrich bis 10 Uhr. So, viel mehr haben wir nicht. Fußball ist gestern berichtet worden. Kollege Rudolph, wir haben uns gerade im Monat, deshalb ist es ein bisschen länger geworden. Der Innenminister hat uns erläutert, warum München-Gladbach gestern Abend 4 zu 0 verloren hat. <lacht> Bei Manchester City. Da der Innenminister und der Abg. Uwe Särge dem Ältestenrat von München-Gladbach angehören, haben wir das einmal <lacht> kurz erläutert. Aber wir sind ja neutral. Der BVB, Kollege Rentsch und auch die Frau Staatsministerin äh, Priska Pris Hinz, vor lauter Schreck, Dortmund, weist darauf hat 6 zu 0 gewonnen bei Legia Warschau, Na, wenn ich das richtig sehe. Ja, gut. Da kann auch Frau Schause gewinnen oder die Landtagself. Also jetzt wollen wir mal langsam machen. Wir sind hier neutral, meine Damen und Herren. Und äh, deshalb gehört der Hinweis hinzu, dass unsere Bayern 5 zu 0 gewonnen haben, auch in dieser Woche. So, das war soweit an, an Vorbemerkungen. Meine Damen und Herren, kommt jetzt mit dem Fußball jetzt auf.